Hier kriegt jeder Gas, kriegt das, ich schwör's euch jeder. Da ist ein Penner von der Straße, der hier hinkommt, eigentlich schnurren wollte. <lacht> Und kriegt sein Brot dazu. Hallo Lieben! Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind mitten in Hamburg am Steindamm schon wieder. G gestern gerade Video rausgekommen, habe ich gerade gestottert, ja, ne? Genau hier nebenan, aber egal, wir testen heute, wir machen einen Ländervergleich. Libanesisch gegen Türkisch. Direkt gegenüber sind zwei wirklich, man spricht in Hamburg von wirklich guten Adressen für äh, ja, orientalisches Essen, sage ich mal. Und wir machen den direkten Vergleich. Wir gucken natürlich zwei Gerichte, die vergleichbar sind. Und gucken zum einen, wer ist besser, aber auch, wo sind ihr der Unterschied überhaupt? Die werde ich euch sagen. Moin Kollege. <lacht> Alle freuen sich, dass ich hier mit Kamera bin. Ja, wir werden jetzt den Eric holen. Eric macht die Aufnahmen heute. Und dann werden wir äh, bam, ab zu Lamira erstmal. Ne, wir holen erstmal zwei Karten von da drüben. Von beiden Restaurants, da gucken wir erstmal rein. So, Eric haben wir kurz getroffen. Ey, was geht? Was, was geht ab Was macht ihr hier? <lacht> was macht ihr Achmed <lacht> ist gerade eins, mir verhindert, nur. Ich weiß, ihr werdet bestimmt Ahmed vermissen. Haut unbedingt in die Kommentare rein, was für Vergleich ihr euch noch wünscht. Und darauf bist auch um 50 Euro Gutschein. Aber einen saftigen. Aber einen richtig saftigen. ganz saftigen 50 Euro Gutschein, den hau ich random in die Kommentare rein, ich an, haut es rein. Oh mein Brudi, was geht denn da, ja? Durch dich kenne ich die Besten. Like Dönerleden in ganz Deutschland. Geil, man, hast du welche probiert? Kultuland, hier. Kultuland. Genau, dabei. Er hat auf jeden Fall Ahnung und darf ich mal grüßen? Ja, ja. Ich grüße Ibrahim Kutlu. Geil, Mann, geil, man. freut mich das hören von dir, Mann. Ja, safe, safe, danke schön, ja, viel Spaß viel, Vielen Dank, schönen Tag ja. dir noch, ne? Ciao, ciao. Also der Plan ist, Leute, wir sind jetzt bei Lamira, der Syrer. Wir werden uns jetzt hier eine Karte holen und drüben. Und dann werden wir geil rausgucken, was wir beide für Gerichte nehmen, die nahezu identisch sind. Nur halt auf deren ähm, nationale Weise, sage ich jetzt mal, zubereitet. Eine Karte haben wir jetzt am Start. Wir gehen jetzt mal einmal rüber und dann vergleichen wir. <lacht> so Leute, der erste Vergleich und die erste Runde startet. Wir testen bei beiden Restaurants die Lammspieße und die Häfenspieße Auf ihre nationale Weise zubereitet und starten jetzt hier mit der Türkei. Hey Leute, hier ist die Hölle los, Mann. Das heißt viel Gutes, ne? du? Ah, okay, beide kurz ein, Jungs. Perfekt. Er weiht seine Kollegen ein. Hier ist die Hölle los. Wir haben hier unsere Karte und jetzt werden wir hier. Guckt euch das mal an. Viele Arbeiter, gute Arbeiter. Ordentlich was los ist hier. Ja, richtig was los ist hier. So, den ersten Vergleich habe ich schon mal. Wir versuchen aber noch irgendwas anderes mitzunehmen: Adana. Beziehungsweise hier natürlich Kebab Lamira. Pikante lamm mit Mozzarella, Pinienkern, dazu Salat, Humus, Baba Ganush und Zuma Petersilie, Pita-Brot. Und hier gibt es halt den normalen Adana-Spieß. Am Ende des Tages ein Hackspieß und wir gucken, wo der Unterschied ist und welcher besser ist. Viel Spaß bei Runde 1. Runde 2 verrate ich euch auch schon: Da werden mich die Nationen mit ihren Hackspezialitäten überzeugen. Türkei geht mit Adana an Start und Syrien mit ihren Lammkeper. Du bist der Sohn vom Chef, ne? Ja, vom Chef, ja. Yeah. Okay, geil. Sag mal ganz kurz, was haben wir für Soßen hier? Wajin-Paste so, ist sehr gut. Ja. Einmal Cocktail-Soße. Cocktail, ja. Einmal scharfe Paste und einmal Tzatziki. Das ist der ja Lammspieß? Ja. Und das ist einmal So Leute, Länderduell geht los. Syrien gegen Türkei. Hier in der Türkei am Start. Das Duell. Soßen hier, die muss ich eigentlich alle einmal zuerst einmal stacken. Wir machen nämlich auch natürlich auch einen Vergleich von den Soßen. Da drüben die Soßen, hier die Soßen. Was bieten die an? Und was sage ich dazu? Welt Aubergine passt Welt. Schön sahnig. Ganz sahnig. Echt die Flash mit direkt wirklich sehr. Lammspieß. Und immer sehr wichtig bei diesen Grillgerichten. Du musst merken, dass das Ding vom Holzkohlegrill kommt. Und nicht irgendwie vom Gas oder sonst was. Das merkst du. Das ist schön durchgezogen, schön rauchig. Soll wirklich eine gute Adresse sein hier in Hamburg? Bisher bestätigt sich das. Guck mal hier zum Beispiel mal auf dem Teller der Salat. Schön angemacht. Ich vermute, ich kenne das. Das wird so ein leicht zitronig, süßes Dressing da drauf. Das ist dieses hier an der Seite. Dazu haben wir natürlich auch noch hier einen Joghurt, sag ich mal. Naturjoghurt, dumpfer Joghurt zu dem deftigen Fleisch, geil. Frisch, schöne Zwiebeln. Schöne Kräuter noch drauf, auch geil. Und wenn du ein Mann bist, nie auch zu vergessen, das Brot. Schön weich, Kümmel oben drauf. Das muss ich hiermit auch noch machen. Dieses Ding ist Weltmeister. Diese Soße, Leute. 9,7. Ganz glatte 9,7. Stark, ist der Ziki auch. Also wirklich, sag euch stark, der Laden. Cocktail, sehr Ketchup-lassig, ah, lecker. Und natürlich, Leute. Zeig euch noch mal für euch. Ein Stück Brot, rein. Esme, das in einer Waage beim Türken. Geht zum Türken, fragt, ob ihr einmal einen Löffel Essme probieren könnt. Wenn der geil schmeckt, wird der Türke gut sein. Alte Weisheit, die hat mir schon mal ein Opa gelehrt. Ich schwöre euch, Leute, top ist wirklich richtig gut. Leichte Süße auch da drin. Nicht bitter, viele sind bitter. aber meist am Werk, ich schwöre. Beim anderen Teller ist alles gleich, deshalb müssen wir nur das Hähnchen einmal bewerten. Schöne Röstung auch, Leute, schöne Röstung drin. Ich denke mal, habt ihr gesehen. Wir müssen heute nicht so lange auf die Bewertung warten. Kriegt die Bewertung von den Gesamtgerichten. Gleich schon drüben wenn wir das andere Gericht essen. Dann denke ich mal, wir noch eine zweite Runde rein. Halt mit den Lamm schließen. So, wir sind ja auf Yalarito. Yala, Yala Basis. Jetzt kommt das Gleiche bei La Mira einmal. Bin echt gespannt, man, ob die mithalten können. Boah, das wird schwer, sehr schwer. Aber die Anrichtung und so bin ich auch gespannt. Ne? Alleine so Optik und wie die das gestalten und so. Gucken wir mal. Oh, von der Anrichtung, Leute, wie es anders nicht hätte sein können. Komplett anders, komplett anders. Und jetzt wenn wir ans Essen rangehen, bin ich gespannt. Schlag mir erstmal die Soßen ran. Geschmacklich wie tzatziki aber so von der Konsistenz ein Frischkäse. Touch hat das auch. Leckere Knoblauchcreme. Hier ja, haben wir nochmal mal Humus, wenn mich nicht alles täuscht. Sowohl äh, die Knoblauchcreme als auch das vom Salz her ganz hart an der Grenze arbeitet. Aber absolut zu tragbar, ne? zu viel hätte nicht sein dürfen. Leicht schmeckt als drüben. Brot auch jetzt im Vergleich, Leute. Drüben zwar natürlich auch basic, aber einfach so, wie es sein soll. In Perfektion beinahe, würde ich sagen. Das hier ist irgendwie fast lieblos ein bisschen. Mhm. Mhm. Fokussiert er? Ja, ja. Das Hähnchen, Leute. Da habe ich nicht mit gerechnet. Bin überrascht, Leute. Ich habe nicht mit gerechnet. Das schmeckt wirklich heftig. Erstmal kam ein Gewürzkick. Dieses krass orientalische, wisst Ich konnte gar nicht greifen, genau was für Gewürze. Auf jeden Fall habe ich gerade noch mal auf so ein Körchen Kardamom gebissen. Habe ich noch nie auf Hähnchen gehabt. Geil, aber. Mhm. Ein Stückchen war dabei, das war ein bisschen trockener. Dann hast du aber wiederum hier auch welche drauf, die sehr saftig sind. aber ich nicht mit gerechnet, Leute. Ehrlich, das wird ein knappes Ding, Mann. Das Einzige, was ich zu den Pommes sagen kann, hätte ich vielleicht andere genommen. Die sind nicht so optimal und die sind sehr trist. Intensiv starke Säure im Salat. Also, so viel kann ich euch sagen. Ihr müsst das Gesamtpaket nehmen. Und zum Schluss ist ein ganz hartes Rennen zwischen dem Fleisch. Aber wir bewerten das Komplettpaket. Da muss natürlich auch müssen die Pommes stimmen. Da muss alle stimmen. Lamm noch dazu. Das heißt, das Zünglein einer Waage. Ich bin echt am Straucheln hier, Leute. Also zum Schluss, ich sage es euch schon so, könnten die Pommes das sein, was einkackt, weil wenn du es anbietest, muss es auch gut sein. Da scheißen sie ein. Drüben klar besser. Viel zu stallig. Es war ein ganz enges Rennen, Mann. Es war ein ganz enges Rennen, aber da kacken sie leider ein. Schmeckt zu doll nach Lamm. Dieser Wir gehen gleich zur Runde 2. Ich hoffe, wir kriegen keinen Unterschied. Aber das ist eine 1 zu 0 für drüben. habe ich mir 8,9 Punkte notiert. 9 fürs Hähnchen, 8,4 fürs Lamm. Aber mit dem Gesamtspiel, mit dem perfekten Soßen, dieses Brot, alles on point. Auch mit dem Salat und so, eine 8,9. Hier hätte ich ohne das Lamm tatsächlich durch die Pommes so eine 8 gegeben. Weil das hat das Gesamtspiel komplett zerstört. Muss man sogar eine Lamm 5 geben. Das Lamm hat Zudel runtergezogen. Aber der Rest ist so schön noch in meinen Gedanken. Wir gehen in Runde 2, hauen hier direkt einen Adern auf den Tresen. Ich habe eben fälschlicherweise Adana gesagt, hier ist natürlich das lamm ab. Aber am Ende des Tages ist es vergleichbar. Lammhackspieß gegen Lammhackspieß. Guckt euch den Teller an. Sieht prächtig aus. Wir haben eine neue Soße jetzt hier auch noch dabei. Die rote Soße hier. Auch stark. Tomatig, süß, scharf, chillilastig, cremig nicht zu vergessen. Weil wir uns eben beim anderen Teller schon darauf fixiert haben, die Beilagen zu bewerten, kommt jetzt hier zum Lammspieß. Ich muss hier barbarisch mit den Händen jetzt essen. Ganz harte, krosse Note, geil. Nein, ich hab's der Lammgeschmack kommt wieder durch. Zu stark, ich hab nichts gegen Lammgeschmack. Bitte seht das nicht falsch. Aber ist der unangenehme Lammgeschmack. Bewertung kriegt ihr auch drüben von mir. Wir gucken uns den anderen Hackspieß an. Ich bin erstmal gespannt, wie der performt, weil der ist so stark. Ich habe so viele Adern da gegessen. Der könnte echt nochmal richtig reinkicken. Von der Show haben wir schon mal einen ganz klaren Gewinner, also das ist aber komplett Kompromisslos. Aber egal, wir, die, die Show zählt jetzt nicht, hier <lacht> kriegt jeder Gast krieg ich schwöre es jeder. Das ist ein Penner von der Straße, der hier hinkommt, eigentlich schnurren wollte <lacht> und kriegt sein Brot dazu. Wenn man sich selber wieder mal wieder meisten feiert, also wir haben hier jetzt mal den Vergleich. Komplett natürlich wieder zwei Welten hier, wie man es kennt man. Wie man es kennt beim Türken, Er sieht deutlich öfter als beim Syrer. Salat alles habe ich vorhin schon gegessen, ich muss eigentlich hier ins Nur vom Adana noch abbeißen. Komplett andere Liga. Kriegen dann die Lieblichkeit rein. Ich weiß nicht wie. So wie man es will. Man isst Lamm, aber nicht dieser Stallgeschmack. Allerdings. Da muss ich einfach knallhart sagen. Ja, es ist versalzen. Nicht krass, aber ein bisschen. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass es ein geiles Ding ist, aber ein bisschen zu viel Salz dran. Da will ich ihn jetzt mit dem Joghurt essen. Und mit dem Geschmack muss ich auch sagen, ist ja auch nicht perfekt. Also deutlich bessere Lammqualität, in dem Sinne vom Geschmack schon gegessen. Der schmeckt auch nicht zu 100 was das angeht. Ist aber deutlich stärker und ist völlig in Ordnung hier. Ja. Um zur Bewertung zu kommen. Da einfach zu viel Salz drauf ist, ist das nur eine 6 für mich. Eine 6 von 10. Der sonst deutlich stärker. Auch wenn der Lammgeschmack nicht perfekt ist, aber trotzdem noch in Ordnung. Und diese Würzel Lieblichkeit ist schon sehr geil. Rüben aber hat er für mich komplett abgekackt. Da gibt es sogar nur eine 2 von 10. Lammgeschmack einfach zu dir. Ja, 2,5 von 10. Alun. Das ist, denke ich, fair. Somit auch zweite Runde. Hier der Gewinner Ufer. Also im Großen und Ganzen war der hier stark geladen. Der, der Adana hat einfach ein bisschen eingepieselt. Aber er war stark geladen. Laden. Die Türkei, der Gewinner. Ich danke euch Leute für's Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Kommentar. Und denkt bitte an den Daumen hoch. Um. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.